BigBlueButton lässt sich direkt im Moodle integrieren. Klicken Sie dazu in Ihrem Kurs auf Aktivität oder Material anlegen, wählen hier BigBlueButton aus und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen. Im neuen Fenster können Sie nun einen Namen für Ihr Meeting vergeben. Ich nenne es jetzt einmal Testmeeting. Möchten Sie auch eine Beschreibung für Ihre Studierenden hinterlegen, können Sie dies über Mehr anzeigen. Hier öffnet sich dann das Beschreibungsfeld. Ich überspringe das nun einmal und gehe direkt zum Reiter TeilnehmerInnen. Hier ist es standardmäßig so eingestellt, dass alle eingeschriebenen Teilnehmer des Kurses als Zuschauer hinzugefügt werden und nur sie selbst Moderator oder Moderatorin sind. Möchten Sie dies ändern und beispielsweise einzelnen Studierenden auch Moderatorenrechte geben, können Sie das über das Menü direkt darüber. In dem nächsten Reiter Zeitplan können Sie erstellen, wann das Meeting wenn der Zutritt zum Meeting erlaubt wird und wann dieser wieder geschlossen wird. Die standardmäßigen Einstellungen machen hier aber alle Sinn für eine reguläre Vorlesung. So können Sie direkt Speichern und Anzeigen klicken und sehen anschließend Ihr Meeting direkt in der Woche, in der Sie es erstellt haben.